jeden Abend muss ich stalken. Ich weiß, was das du nicht weißt, du musst auch nicht alles wissen, du bist immer für mich da, ich muss dich niemals vermissen, denn immer wenn ich Sehnsucht so habe und die hab ich, Morgen, jeden Abend muss ich stalken. Ich klebe am Telefon und das schon seit vielen Tagen und erklingt ein leiser. Ganz egal wohin du gehst, ich bin da und folge dir Ich bin deine Stalkerin, hab dich auf dem Radar Ich weiß immer wo du bist, virtuell bist du mir nah Ich bin deine Stalkerin